Genau, diese Wertschätzung, die ist total wichtig. Ganz herzlichen Dank an euch alle jetzt hier für diese Eröffnung des zweiten Teils. Und ich darf euch bitten, die Bühne freizumachen für Peter Troxler. Ähm, wir hatten in der Pause so ein kurzes Gespräch und viele von euch kennen wahrscheinlich Peters Arbeit. Er ist Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in den Niederlanden, in Rotterdam, Rotterdam ja, genau. Ich glaube, du musst dein Mikro noch anmachen. Und ähm, du hast äh, die letzten Jahrzehnte damit verbracht, eben nicht nur Open Hardware, sondern das ist eigentlich, würde ich sagen, ein Resultat von deiner Forschungsarbeit, sondern du hast dich mit Design auseinandergesetzt, mit Offenheit, mit ganz unterschiedlichen Aspekten von gesellschaftlicher Gestaltung. Ja, es sind wirklich die, die zweieinhalb Jahrzehnte eigentlich, dass ich mit, der, mit dem Thema Offenheit äh, unterwegs bin. Das hat noch angefangen, bevor wir Creative Commons-Lizenzen kannten. Äh, da wohnte ich noch in der Schweiz, da hatten wir so ein Begegnungsforum, wo wir über allerlei äh, äh, Fragen zwischen Kunst und Kultur und Technik und, und, und Gesellschaft äh, so Wochenenden veranstalteten. Äh, und da kam auch das Thema Piraterie und Copyright und äh, was machen denn die armen Schriftsteller, wenn man alles klauen und kopieren kann. Wir hatten ein Festival. Um, Surf, Sample, Manipulate in 2001, äh, wo es genau um dieses Thema ging und das hat mich einfach fasziniert. Äh, die, die, die Offenheit und das Teilen und das eigentlich ja, abgucken und teilen, das ist doch die Basis unserer Gesellschaft. Wir hatten kurz darüber gesprochen und Max hat es ja schon gesagt, also wir freuen uns, dass das hier das erste Open Hardware Forum ist, aber wir wissen auch, dass wir uns eigentlich in eine Zeit rein bewegen, die nach der Pandemie, nach Corona sozusagen nicht mehr so sein wird wie davor, sondern die uns eigentlich in eine Zeit von Krisen, die ineinander ähm, ver, verschachtelt sind, irgendwie ein Stück weit bringt und wo Open Hardware natürlich im Kontext mit zivilgesellschaftlichem Engagement eher eine Lösung sein sollte. Und du hast uns mitgebracht einen Impuls zu Open Source. Open Source als Selbstverständnis und Weg in ein zirkuläres Wirtschaften, aber vielleicht auch irgendwie als Möglichkeit, um unsere Arbeit zu transformieren, um unsere Arbeit in den, ich habe jetzt mal gesagt, nächsten fünf Jahren auch anders aussehen, lassen, aussehen zu lassen als bisher. Wir freuen uns auf deinen Impuls und ich freue mich auch auf einen kurzen Abbinder mit dir nochmal danach. Okay. Nun... Dann legen wir los. Muss ich weiter drücken? Ja. Yeah. Open Source, Selbstverständnis und Weg zur Wirtschaftens. Ihr könnt das alles auch in dem äh, Heft äh, nachlesen. Äh, so brauche ich auch hier die, die Zusammenfassung eigentlich nicht vorzulesen. Tu es trotzdem. Das Prinzip Open Source ist ein Schlüsselelement für die Verbreitung von Technologie, das sich bei Software bereits als, Erfolg, als erfolgreich erwiesen hat, haben wir eben gehört. Ein Prinzip, das in den letzten zwei Jahrzehnten auch im Bereich der Hardware vorangeschritten ist. Die Entwicklung scheint uns manchmal noch langsam. Nicht nur Werkzeuge, auch Rohstoffe, Standardteile. Das fertigungs know die variieren sehr stark zwischen verschiedenen geografischen Standorten zum Beispiel. Open-Source-Projekte neigen auch dazu, sich zu verzweigen. Und äh, das führt dann zu partieller und lokaler Optimierung, was vielleicht auch ein Vorteil ist. In den jüngsten Forschungsarbeiten, die Kollegen ausgeführt haben, die ich selbst auch ausgeführt habe, gucken wir über die Technik der Open-Source-Hardware eigentlich hinaus äh, in die sozialen Gemeinschaften, die Geschäftsmodelle, die Geschäftszyklen. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Technik eben nicht nur als Technik angucken, sondern Technik als, unter, als, als Teil de, de, des... Äh, soziotechnischen System, was, was unsere Gesellschaft darstellt, dass wir dann äh, eine Basis finden, um Open-Source-Hardware als intermediäre Technologie auch für Zirkulärwirtschaft einzusetzen. Blick zurück. Äh, ihr seht hier an der linken Seite die frühesten Eisenöfen hier in Blitz Hill in Shropshire und der Flieger, den wir da sehen, das ist der Wright Flyer aus 1903. Äh, Unten rechts. Die Eltern unter uns kennen das Ding vielleicht noch, die PDB-10. Ähm, die stehen alle für eigentlich Open Source. Open Source vor, dass das, das Wort überhaupt erfunden war, weil nämlich die ersten Eisenöfen und die ersten Flugpioniere ihre Entwürfe teilten und miteinander entwickelten. So war es auch mit der Software auf der PDB-10. Bis dann jemand sagte, ach Software, das ist ja äh, wie Text. Da setzt Copyright drauf. Und ich meine, bei den, bei den äh, Eisenöfen äh, waren es auch irgendwann die äh, großen Erfinder, die da sagten, halt mal, äh, ich will das jetzt patentieren und damit äh, mein eigenes Geld verdienen. Kamen diese drei Herren, äh, brauche ich nicht weiter vorzustellen, und sagten, ja, mit, der, mit dem Copyright, das finden wir total scheiße. Wir hacken das Copyright und erfinden sowas wie Open Software Lizenzen. Und das sind dann hier so die äh, bekannten. Apache natürlich äh, bekannt als... Äh, workhorse äh, des, des äh, www. Äh, ich führe da auch noch Log, log4j äh, auf was äh, in 2021 im dezember äh, eher schlechte presse gekriegt hat nun das ganze übersetzen nach äh, open source haben wir auch äh, sind, sind eine anzahl logos vorbeigekommen hier sehen wir noch ein anderes ähm, Uh, oben uh, oder unten, unten rechts die Open Source Hardware and Design Alliance in 2009. Das uh, Open Source Hardware Logo oben rechts wurde in 2011 uh, uh, entworfen und die Open Source Hardware Association an der linken Seite. Bekannteste Beispiele von Open Source Hardware, allen voran natürlich der, Rap -Rap, der Rapid Replicator von Adrian Bauer und uh, Vic Oliver, das Foto stammt aus 2008. 2005 hatten sie das, das, das erste Werkende, äh, arbeitende Exemplar äh, äh, gebaut. Dann an der äh, rechten Seite mehr aus dem äh, Umfeld der Erziehung, Bildung, Schulen. Die äh, Arduino Chips, Raspberry Pi, das Microbit. Ähm, und da sehen wir schon äh, eine Eigenschaft von, von Open Source Hardware, nämlich unten links. Äh, das Beocrate, also ein Vierkanalverstärker, der die äh, Vintage-Lautsprecher von Bang Olufsen aus den 70ern und 80ern kompatibel macht mit den heutigen drahtlosen äh, äh, Hi-Fi-Systemen, ist entwickelt auf der Basis von Raspberry Pi. Mein Lieblingsbeispiel unten in der Mitte, das ist wahrscheinlich weniger bekannt, außer den Leuten, die regelmäßig meine äh, Texte lesen, äh, das ist das White Rabbit-Projekt von CERN. Das CERN, da die großen äh, Teilchenbeschleuniger, die müssen eine, Manier haben, eine Art haben, um praktisch eine Art Stoppuhr für Elementarteilchen zu haben. Und diese Teilchenbeschleuniger sind alle über Internet angeschlossen. Und die Menschen, die ein bisschen technisch unterlegt sind unter uns, die wissen, dass Internet sich nicht gerade wahnsinnig eignet, um im Nanosekundenbereich zeitgenau zu sein. Und dafür haben sie eben am CERN genau dieses White Rabbit Projekt entwickelt. Das haben sie alles in Open Source Hardware entwickelt. Aus einem ganz pragmatischen Grund. Es musste schnell gehen, es sollte nicht zu teuer werden. Es war total logisch, in der Entwicklung schon die Hardwarebauer mit einzubeziehen. Und das wäre ohne Open Hardware überhaupt gar nicht gegangen. Äh, bekanntere Beispiele, sicher die äh, vielen äh, Lastenfahrräder, die äh, in Berlin, aber auch in anderen Städten äh, Furore machen. In der letzten Zeit rechts das, äh, die, das Bild vom, vom Open Desk. Auch ein bekanntes äh, Möbelstück in vielen Coworking Spaces. Und links, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Vanity Fighter von Local Motors. Local Motors, der auch probierte, als ein Open großes Open Source Hardware Projekt Autos zu bauen, 2007 gestartet, 2022 bankrott gegangen. Äh, bankrott gegangen an der Logik des äh, Silicon Valley Kapitalismus. Erfreuliche Entwicklungen in Deutschland, äh, die Dienstbeck 3105 beschreibt die, die Terminologie von was ist eigentlich Open Hardware, Technologien, Verfahren, Produkte, Dienstleistungen, eine Definition, dass Baupläne öffentlich zugänglich äh, sein müssen, um sie zu studieren, verändern, weiterverbreiten, darauf aufbauen und verkaufen, die klassischen äh, Open Source Prinzipien. Und die äh, Dienstberg sagt auch, äh, Open Source Hardware die, äh, kann einen wesentlichen Beitrag zu einer zirkulären Ökonomie äh, leisten. Ich habe gesagt äh, zu Beginn, stand auch da auf der Folie, dass Open-Source-Hardware manchmal langsamer ist als Open-Source-Software. Hier ein Beispiel, wo es eigentlich gerade umgekehrt ist. Python hat äh, für die Entwicklung ungefähr 15 Jahre äh, benötigt. Der rap ist zu seiner großen Verbreitung ungefähr sechs Jahre. Aber es ist halt schon so, äh, Hardware herzustellen, kann auf sehr, sehr unterschiedliche Art geschehen. In einem... Farblab auf der linken Seite mit einer äh, eher einfachen CNC-Fräse, in der Mitte eine, eine typische industrielle CNC-Fräse oder äh, rechts im Bild in Handarbeit. Ähm, ich bleibe eben bei, bei der CNC-Fräse. Das ist ein Beispiel vom äh, Open Knowledge Festival in Helsinki äh, vor elf Jahren, 2012. Wir wollten da Taylor Hawkinson aus Chicago einladen, der diese äh, Open-Source-CNC-Fräse hat gebaut und dachten, es wäre doch witzig, so, ein, äh, so eine CNC-Fräse bauen als Workshop anzubieten. Taylor kommt nach Helsinki, äh, wir kommen, äh, wir sehen, ach scheiße, alle Pläne sind in Inch, nicht in Millimeter. Okay, das ist umrechnen, das ist ja ganz einfach. Und dann kommen wir äh, dahinter, dass die MDF-Standardplatten, sie haben, ande, haben andere Dimensionen in Chicago als in, in Helsinki. Das als Beispiel, eben, dass Materialunterschiede geografisch unterschiedlich sind. Ich habe ein Projekt gemacht äh, mit der äh, niederländischen Armee, da ging es um äh, eine Militärbasis in Mali und äh, die Idee war, können wir da nicht Gebäude 3D printen, weil normal äh, würde die Armee da Stahlbauten machen. Sie kann den Stahl aus Mali nicht verwenden, weil der nicht zu den Spezifikationen passt, die das Militär anwenden muss. Das heißt, wenn Sie da Stahl bauen, müssen Sie allen Stahl aus Europa importieren. Und das ist totaler Schwachsinn. Äh, ich habe gesagt, äh, Open-Source-Hardware-Projekte haben die Neigung, sich zu verzweigen. Und äh, hier rechts im Bild, das ist der, die, eigentlich die Genealogie des Reprap und die, die vielen verschiedenen äh, Abstammlinge. Äh, dies, dieses 3D-Druckers. Ich habe hier drei Beispiele im Bild. Ähm, oben links ein Workshop in 2009 in Utrecht, wo die Kollegen den, äh, den Webfab Darwin am Nachbauen sind. Darauf aufgebaut ist dann hier unten zu sehen äh, der erste Ultimaker entstanden in 2011 und mittlerweile äh, der kleine, da, oh, kleine, so klein ist er gar nicht, der Prusa i3 äh, aus 2016. Wir sehen die, die große Diversität in, in Open-Source-Hardware in, in dem Nachbauen. Und das kann genau auch mit diesen geografischen Unterschieden äh, durchaus ein Vorteil sein. Weil äh, im klassischen Denken würde man sagen, industriell, wir müssen standardisieren. So, ähm, hier äh, die Titelseiten, total unlesbar natürlich, aber einfach auch zum äh, zum Beweisen, hey, wir spielen auch im Spiel der Wissenschaften mit, wo wir auch in, in Open-Source, Open-Access äh, Open heißt das dann bei uns, äh, publizieren. Und da haben wir so ein bisschen äh, drei Dinge rausgefunden. Äh, zum Ersten, äh, die klassische Betriebswirtschaft guckt nach Werten und sagt, okay, wir erzeugen Werte, wir übertragen Werte, wir schöpfen die Werte ab, wobei das erzeugende Werte äh, eigentlich immer schon ein, äh, ein der Extraktion ist, wo also Werte aus dem äh, sozialen und dem planetären System eigentlich äh, rausgeholt werden, ähm, dann zu Geld gemacht und das Geld äh, landet äh, schließlich bei den Firmen und, und deren Inhabern. Source Hardware denkt hier äh, anders, denkt hier zirkulär, äh, die Werte werden gemeinschaftlich erzeugt, auch das ist oft noch extraktiv, äh, Stichwort Ehrenarbeit. Ähm, dann werden die Werte aber geteilt und äh, äh, dadurch für die Gemeinschaft oder zumindest für die Teilnehmer an den Projekten bewahrt. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, wo in der klassischen Betriebswirtschaft von Lieferkette gesprochen wird, äh, denken die Open Source Hardware Unternehmer mehr an eine eigentlich eine, eine, eine Community von äh, anderen Menschen, anderen Firmen, die vor- und nachgelagert, mit ihnen zusammenarbeiten. Und die dritte Erkenntnis ist, dass ganz, ganz viele Open Source Hardware unternehmen nicht ein klassisches Ein-Produkt-Business-Modell haben, sondern mehrere Business-Modelle muster kombinieren. Das kann dann Fabrikation sein, das kann äh, Retail sein, online oder in einem Shop. Das kann Auftragsarbeit sein, das können Bildungs- und, äh, und Weiterbildungsangebote sein. Und die haben dann vielfach verschiedene solche Eisen im Feuer, um darauf, da, damit auch äh, überleben zu können. Ich nehme das Wiki House äh, als Beispiel, um äh, eines der ja, der, der, der zentralen Themen von Open-Source-Hardware äh, zu beschreiben, nämlich das Prinzip von Design Global, Manufacture Local. Also das Entwerfen äh, kann digital auf der ganzen Welt zeitgleich und verteilt geschehen. Das Herstellen äh, geschieht lokal und dann sehen wir die verschiedenen oben, äh, sind's Modelle und hier unten links eine Realisation in Wien und rechts in Paris. Das Zweite ist, ähm, dass die Ressourcen äh, eben auch bereitgestellt äh, sein müssen, um das Design Global und Manufacturing Local zu realisieren. Äh, die Ressourcen einerseits natürlich die Baupläne, ganz klassisch, wo viele unserer äh, Open-Source-Hardware-Kollegen eben auch äh, darüber reden die ganze Zeit, aber auch die äh, lokale Herstellungsinfrastruktur, äh, also äh, Makerspaces, äh, offene Werkstätten, Fab Labs. Dazu gehört aber auch eine geschickte Parametrisierung, die die Übersetzung vom globalen Design in die äh, lokale Herstellbarkeit ähm, äh, äh, ermöglicht. Nun, so ein System kann funktionieren und das haben wir ähm, zu Beginn der, äh, der, der Pandemie eigentlich äh, gesehen. Äh, ihr kennt wahrscheinlich die, die, die Beispiele. Das erste äh, Ding, wo mit 3D-Drucken Ersatzteil in, in äh, Brescia in Italien äh, gebaut wurde, das, der Hergebrauch der Deklaton-Scuba-Maske und dann die in Tausenden, Abertausenden äh, Stückzahlen produzierten äh, Face-Shields. Äh, das System hat einige Monate funktioniert, ist sehr schnell auf die Beine gekommen, hat einige Monate funktioniert, ist auf sehr, sehr positives Echo gestoßen und ist dann wieder total eingesackt. Und da können wir uns äh, drüber äh, unterhalten noch, äh, warum das sein könnte, äh, mit den Ressourcen zum Beispiel oder auch äh, Umgang mit Risiko äh, in, der, in der Medizin. Ich komme zum Schluss, denn äh, ich bin glaube ich schon am Überziehen, wenn ich da so ein bisschen zu den Kollegen gucke. Für meinen Schluss äh, muss ich doch eben jetzt euch fragen, in die Abstraktion mit mir zu steigen. Ich habe hier ein Modell äh, geklaut, nee, wir klauen ja nicht in der Wissenschaft, wir zitieren. Ähm, abgucken äh, ist natürlich die Basis von Open Source. Dieses Modell ist von, von Richard Buchanan, der hat es in 2001 äh, beschrieben, als er äh, darüber nachgedacht hat, wie eigentlich Design sich entwickelt hat, das Entwerfen sich entwickelt hat, von äh, einer ersten zur zweiten, dritten, vierten Ordnung mit zunehmender Komplexität. Die erste Ordnung eigentlich, die, die Symbole von, von Entwerfen, denken Sie an Schriften, äh, Produkte, natürlich Stühle, Tische, äh, Windturbinen, äh, Interaktionen, dann soziale Interaktionen auch bis hin zu Systemen. Und heutzutage sprechen wir eben auch in der ganzen äh, Diskussion um, um Transitionen und Transformationen um systemisches Design und dieses Modell möchte ich eben verwenden um meinen äh, Input noch eben zusammenzufassen in diesem Bild, wo wir eben sehen, ja wir haben die Symbole, die sind wichtig auch um äh, diese Einheit für uns zu kreieren, wir haben diese Produkte, diese Pro die Produkte funktionieren aber nur, wenn sie in Interaktionen und in einem systemischen äh, Entwurf zusammengebracht werden. Das wär's. Applaus für dich. Und wenn du möchtest, kannst du noch einmal klicken. Genau, wir, wir klicken noch einmal. Und äh, zwar könnt ihr jetzt hier schon mal ausprobieren, das Tweetback, wenn ihr Kommentare, Fragen für Peter habt. Jetzt haben wir noch mal zehn Minuten. Um euren Input auch mit aufzunehmen. Ich schaue hier sozusagen auf das Backend und ihr könnt gerne uns hier was mit auf die Bühne geben. Wir werden das über den weiteren Verlauf des Nachmittages auch als Interaktionstool nutzen. Probiert es einfach aus und wir schauen mal, was noch sozusagen vom Publikum mit reinkommt. Aber ich finde interessant, was du zum Abschluss gezeigt hast weil es ja eigentlich eine Einladung oder ein Aufruf ist, wirklich das, was wir jetzt hier auch im Raum sehen, was wir in der Ausstellung anfassen können, was ihr vielleicht auch in eurem konkreten Umfeld ähm, produziert, einordnen können in eine Transformationslandschaft. Und wir haben auch Masken zum Beispiel in der Ausstellung, wissen aber, dass es eigentlich darum geht, einen neuen Status quo zu bauen. Das heißt, es geht nicht darum, kurzfristig wie soll ich sagen, einem Trend zu folgen oder ähm, einem Bedarf, äh, äh, ich sage jetzt ähm, vielleicht, was äh, nicht so passendes, aber irgendwie auch ähm, über, ein, über ein Prototyping zu stillen, sondern es geht ja eher darum zu überlegen, wie kommen wir denn in ein neues Normal? Wie sieht dieses Open Source Hardware Normal in Zukunft aus? Wie wird es durch Gesetze, durch die Norm durch ähm, Produktionsstätten unterstützt. Und mich würde interessieren, was ist dein Forecast? Wo ähm, bewegen wir uns eigentlich hin? Wo müssten wir uns hinbewegen, um gemeinsam dort eine Vision zu erzeugen und dann aber auch, sage ich mal, den Druck und die Kraft, um uns da strukturierter in eine gemeinsame Richtung zu bewegen? Ja, wir können jetzt natürlich noch eine Stunde in die, in die Transitionslehre einsteigen. Aber in der Transitions Transitionslehre gibt es, denke ich, zwei Elemente, die, die uns helfen, diese Frage zu beantworten. Das eine ist, äh, du hast das Wort äh, in der Pause benutzt, ex, äh, Exnovation. Exno, Exnovation, mit Dingen stoppen. Und ich denke, das ist auch die, die Aufgabe unserer Regierungen, um da wirklich einen Strich zu ziehen und sagen, also Big Oil, weg damit. Mhm. Wir werden, wir werden Öl weiterhin nötig haben. Äh, ohne um Öl, Erneuerbare aufzubauen. Ohne Öl zurzeit keine Medikamente. Ja. Aber das, das Scheißverbrennen, äh, da können wir locker mal stoppen mit. Und das tut natürlich auch weh beim, beim Individuum. Äh, äh, ne? Die Automobilindustrie ist eigentlich die einzige Industrie weltweit, die uns dazu überzeugt hat, dass Selbermachen besser ist. sage ich als, als überzeugter Maker auch. Äh, so also das eine ist Stoppen mit Dingen. Und das andere äh, aus der Transitionslehre ist, äh, dass es auf der einen Seite diese Innovationen braucht in den Nischen, die wir hier alle mal haben und dass diese Nischen dann eigentlich auf dem, auf dem Zeitfenster treffen müssen, um einen Durchbruch zu kriegen. Und das Zeitfenster, das können wir probieren politisch zu kreieren. Ich glaube da nicht so dran, weil Politik ist schlecht drin, Chancen zu kreieren, um sich selbst aufzuheben. Wir können aber davon ausgehen, dass die Gesellschaft Risse kriegt und Risse hat. Und die Pandemie war so ein Riss. Und ich denke, wenn wir mit genügend Nischen dastehen, die auf mögliche Risse reagieren können, dass wir dann eine Chance kreieren, diesen, diesen Zufall auf, auf unsere Seite zu ziehen. Also was du sagst, ist ja eigentlich, ähm, sag ich mal, die Grundannahme von Veränderungen. Ne? Wir, wir sprechen in der X-Kurve. Also ich bringe Innovation, ich bringe was Neues ins System rein, aber ich muss halt auch das alte, innovation aus dem System rausfäsen. Jetzt haben wir in der Wissenschaft irgendwie schöne Modelle dazu, die zeigen das immer so als schöne S-Kurve. Alles ist so irgendwie schön gewolbt und ähm, gleichförmig, aber eigentlich, was wir gemerkt haben, es sind Schocks. Also diese Risse, die du beschreibst, ist ja ein Absinken von einer Kapazität, die dann versucht wird, sehr mühevoll, sag ich, ich sage jetzt mal Tankrabatt, wieder aufrecht zu erhalten, anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Schock und wir müssen irgendwie verstehen, wie wir eigentlich sehr schnell ausphasen und sehr schnell einphasen. Und dein Vorschlag würde bedeuten, dass eine bessere Dokumentation von Open-Hardware-Lösungen eine Replizierbarkeit, ein Aufbau von vernetzten Infrastrukturen und ich würde jetzt auch sagen, von Akzeptanzen, von Kon Kompetenzen dazu führen würde, schneller auf diese, ich würde provokant sagen, Risse, aber auch Krisen, die wir kommen sehen werden, reagieren zu können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja genau. Und ich meine, das, das, das Beispiel mit den, mit den äh, Masken zeigt ja wirklich, dass es schnell gehen kann in dem Aufbau. Die Problematik liegt eigentlich nicht so sehr im schnellen Aufbau. Das haben wir gezeigt, dass wir das können. Äh, die Problematik liegt im Durchhalten. Und äh, der Aufbau war sehr, sehr aktivistisch. Wir sehen das auch in, in der Extinction Rebellion. ist sehr, sehr aktivistisch. Das Mobilisieren, das Funktioniert, das Durchhalten, das ist, das ist die große mhm. Schwierigkeit. Und ich denke, da müssen wir auch drüber nachdenken, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil Aktivismus ist, ist auch zu einem gewissen Sinn soziale Extraktion. Mhm. Also da schmeiße ich mit, mich mit meinem Körper in die, in die, in die Autobahnblockade. Mhm. Das ist auf die Dauer nicht, nicht durchzuhalten. Und da müssen wir nachdenken, wie, wie kriegen wir ein passendes System oder passende Mechanismen wahrscheinlich auch in, deutlich in der Mehrzahl, um das Durchhalten zu ermöglichen. Ich sage jetzt mal, in meiner Sprache wäre es eigentlich eine Standardisierung von, ähm, sage ich mal, ich, ich wende sehr viel Energie auf, ne, um sozusagen zu reagieren. Und um proaktiv zu werden, müsste ich aber bestimmte Prozesse automatisieren, standardisieren, standardisieren normieren, also irgendwie was schaffen, dass sie in äh, ein neues Normal übergehen. Also Wir kennen es vielleicht alle, äh, die Pandemie hat irgendwie eingesetzt. Wir sind auf Online-Konferenzen irgendwie umgeschwungen das Gehirn hat unglaublich gearbeitet, ich war am Ende des Tages ultra durstig, weil wirklich im wahrsten Sinne einem eben der Kopf dampft, weil das Gehirn so viel Energie braucht, um Neues zu verstoffwechseln. Und jetzt ist es so, okay, Videokonferenz überhaupt kein Ding, Videomoderation überhaupt keine auf, auf weil wir in, in einen neuen, sag ich mal, Normalzustand umgehen. Wir, wir haben sozusagen das Handwerk von Videokonferenzen gelernt. Genau. Wie würde also diese Automatisierung, und hier wird eben auch ähm, gefragt, ne, wie können wir Prode Projekte, Produkte finden, wie können wir diesen Aufwand, also den Effort Impact, der Aufwandwirkung, wie können wir in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass das eine andere Balance, ein anderes Verhältnis sich dort herstellt. Ja, und du hast, das, du hast das eben automatisieren gelernt ge genannt. Ich, ich würde es eigentlich lieber Handwerk äh, nennen. Wirklich das, da, das Machen und auch das Geistige Routinieren ist vielleicht die bessere äh, äh, Beschreibung davon, genau. Ähm, aber eben auch bewusst sein, dass das geschehen muss. Und von der wenigen Zeit, die wir haben, dafür auch Zeit freimachen. Bedeutet das ähm, im Sinne von der, also ne, du hast ja uns auch ein Bild mitgegeben, das Vorgelagerte, dieses meine Firma oder mein Tun und das Nachgelagerte, bedeutet das für unsere Community hier auch neue Liefer- oder neue ähm, Erzeugungsketten eigentlich zu denken, wo gegebenenfalls... Politik, Verwaltung, Regulatorik, äh, Umsetzung in meiner Nachbarschaft, also andere Akteurskonstellationen eigentlich notwendig sind, um äh, da eine ne andere Resilienz, sage ich mal, auch zu erzeugen, Widerstandsfähigkeit. Ja, ja und das ist eine zweiseitige Sache, ähm, weil wir, wir sind natürlich in diesem Nanny-Staat äh, irgendwie gelandet, weil jeder sagte, äh, wenn Umfeld... Äh, äh, wo ist meine Rechtsschutzversicherung, wo ist mein Anwalt, mhm. äh, wer ist da schuld? Also, dass, dass nicht mehr selbst die Verantwortung nehmen wollen für unser eigenes Handeln. Und das ist genauso eine Voraussetzung, wie das, die, die Regulatorik anzupassen. Also, das muss Hand in Hand gehen. Wenn wir nicht selbst wieder bereit sind, Verantwortung zu nehmen für unseren Handeln, dann wäre es weiterhin die Regulatorik, nötig, die nötig sein uns zu zwingen. Was gibst du uns für den Nachmittag noch mit auf den Weg? Auch basierend auf dieser verantwortungsvollen, also vielleicht auch politischeren Open-Hardware-Arbeit. Ja genau das. Open-Source-Hardware-Arbeit open, open ist politische Arbeit. Und wenn wir über das Hardware nachdenken und über eine Windmühle, müssen wir auch über die Verwendungszusammenhänge dieser, dieser Windmühle nachdenken. Über die politischen, politisch-sozialen äh, äh, Ursprünge dieser Windmühle und die, die politischen, und, und ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Peter. Peter Troxler, danke für den Input. Dein Applaus.